Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 1 voraus. Und schauen wir jetzt ein bisschen Geometrie, Geometrie der Ebene, also von zwei Dimensionen, von einer flachen Oberfläche sozusagen, eine ebene Oberfläche, da wie ist die Geometrie dort. Und fangen wir mit Grundbegriffen an, nämlich was eine Strecke ist. Hm? und eine Strecke ist der kürzeste Abstand zwischen zwei Punkten, das ist mal Punkt A und Punkt B und der kürzeste Weg zwischen A und B ist das hier. Das nennt man Strecke. Und nicht das hier, auch nicht sowas. Nein, nur der kürzeste Weg, das ist die Strecke. Wenn man jetzt eine Strecke von A bis B jetzt hier auf eine Seite unendlich lang verlängert, dann hat man einen Strahl wenn man die Strecke auf beide Seiten unendlich lang verlängert dann hat man eine Gerade Was ist jetzt ein Winkel? Ein Winkel zeigt uns wie viel ein Strahl vom Anfangspunkt sich gedreht hat das ist der Winkel und was ist ein rechter Winkel? Wenn wir jetzt zwei Geraden haben, die eine ganze Drehung in vier gleichen Winkel teilen, dann ist jede von diesen Winkel ein rechter Winkel. So, machen wir jetzt dann ein bisschen weiter. Die schwierigste Definition ist die Definition des Punktes. Da ist ein bisschen schwer, aber... Probieren wir... Ah, nochmal, was sind zwei parallel, bevor wir zum Punkt kommen? Also, wenn zwei Geraden immer den gleichen Absen haben und dann treffen sich einander halt nicht, ja? dann sind sie parallel zueinander. Ja? Sie schneiden sich nie ab, wenn sie immer den gleichen Absen haben. Und was ist jetzt ein Punkt? Das, den Punkt haben wir schon benutzt, um die anderen Begriffen zu definieren, aber was ist ein Punkt? Also, wenn wir jetzt den Abstand zwischen zwei Orten äh, berechnen wollen, zwischen Wien und Linz, ist hier ge äh, geschrieben. Hm, was benutzt man? Benutzt man so irgendwie eine Säule, in Wien und irgendeine Säule in Linz, ja? Und benutzt diese Säulen und sagt, von dieser Säule in Wien bis diese Säule in Linz, ja, da ist der Abstand so viel, ja. Wenn man, wenn man also äh, die, den äußersten Land von Wien und den äußersten Land, äh, Rand von Linz nimmt, dann kann äh, der Abstand sehr stark variieren, sogar 15 Kilometer, ja. In 100 Kilometer sind 15 Kilometer zu viel, aber wenn man eine Säule nimmt, ja, da ist die Variation so klein, dass sie zu vernachlässigen ist. Ja? Und daher kann man sagen, jetzt diese Säulen sind Punkten in diesen Städten. Und mit diesen Punkten kann man den Abstand berechnen. Ja. Aber wenn man jetzt berechnen will, wie groß, wie breit also die Säule ist, selber. No, das geht dann nicht mehr, die Säule selber zu benutzen, um diese, diese Größe zu, benetzen, äh, zu berechnen. Ja? Man nimmt zwei kleine Teile am Rand der Säule, ja? die über die, und dann nimmt man eine Strecke, die über die Mitte geht, und misst man diesen Abstand. Ja? Man nimmt so zwei Punkte am Rand der Säule. Die sind jetzt Punkte, die sind kleiner als die Säule selber. Ja, hm, Wenn ich jetzt messen will, wie groß ein Punkt von diesen Punkten sind, dann muss man so also ein, ein besonderes Gerät äh, benutzen und dann misst man, wie groß dieser Punkt ist und so weiter und so fort. Also jedes Mal, sehen wir, wird der Begriff des Punktes immer kleiner. Okay? Und um genau das zu definieren, sagt man, genau das, dass ein Punkt ist, was immer kleiner ist. Ja? Grundsätzlich, im idealen Fall, hat der Punkt keine Länge, keine Breite und keine Höhe. Aber sowas kann man eigentlich nicht vorstellen. Und deshalb stellt man vor etwas, das immer kleiner ist. Und so kommt die Definition des Punktes. Zu den, so kommt man zur Definition des Punktes. Ja? Was ist jetzt ein Eckpunkt in einer ebene Figur? sind Eckpunkte die Punkte, bei denen sich zwei Seiten der Figur einander schneiden. Was ist jetzt Seite? Seite einer Ebene Figur sind die Abgrenzungen der Figur vom Rest der Ebene. Wenn wir hier ein Quadrat haben, da, ist, da sind die Abgrenzungen des Quadrats vom Rest der Ebene. Also das sind die Seiten. Ja? Und was sind Diagonale? Diagonale sind Verbindungen zwischen zwei Eckpunkten, die nicht nacheinander liegen. Ja? Nicht auf der gleichen Seite liegen. Ja? Das ist eine Diagonale. Ein Dreieck zum Beispiel hat keine Diagonale. Aber das hier ist eine Diagonale, das hier und das auch. Das auch, aber das wird hier nicht gezeigt. Was ist die Höhe einer Figur? Also wenn eine Figur so gezeigt ist, dass eine Seite ganz parallel zum Boden liegt... Die Höhe ist eine senkrecht bis zur Seite, die oben parallel ist. Ja? Also hier ist das die Höhe. Ja? Da rechter Winkel. Und so rechnen man dann die Höhe.